Hallo, ich bin der Daniel, Netztechniker bei der Salzburg-Netz GmbH, einem Tochterunternehmen der Salzburger G. Und mein großes Thema ist die Versorgungssicherheit. Damit bei uns in Salzburg niemand im Dunkeln sitzt, sind ich und meine Kolleginnen vom Service im Einsatz. Und zwar jeden Tag, rund um die Uhr, überall dort, wo wir gebraucht werden. In jedem Ort, in jeder Region. Weil wir alle wissen, was es heißt, wenn man zu Hause sitzt und es geht was nicht. Das Internet, die Heizung, der Strom. Dann ärgert man sich natürlich und ist unzufrieden. Aber wenn es das nächste Mal passiert, dann denkt drauf, dass ich oder einer von meinen Kolleginnen ganz sicher schon auf so einen Strom steigt und daran arbeitet, dass bald alles wieder in Ordnung ist. So wie jetzt.